Wir sind Mitarbeiterinnen. Wir sind Frauen. Wir sind ein Team. Wir arbeiten gemeinsam für Graz mit Freude und Motivation in einem Unternehmen, das auf Gleichberechtigung und Chancengleichheit aller setzt.